Hallo, ihr da draußen. Hey, Andreas. Hey, Nathalie. Wir sind zwei von 16 Optimisten, die die Welt verbessern. Karma-Kurier. Wir sind karma Kuriere. Wir wollen mit unserem Projekt Gutes Karma einfach sichtbar machen. Egal wann, egal wo und egal für wen. Und wichtig ist uns dabei, dass wir das Karma visualisieren. Wie genau das funktioniert, erklärt euch jetzt Valentin. Karma Kurier ist die Plattform für nachhaltige Solidarität. Solidarität auf Knopfdruck. Das ist Mia mit einem Tisch, der viel zu schade für den Sperrmüll ist. Das ist Vincent. Er braucht Möbel. Beiden kann geholfen werden mit Karma Kurier, der App die Hilfe anders sieht. Mit Karma Kurier kann Mia den Tisch einfach posten, sodass Vincent ihn in seiner Nähe finden kann. Sie chatten und der Tisch wechselt glücklich seinen Besitzer. Beiden werden nun Karma-Punkte geschrieben. Ja, beiden! Diese zeigen die Solidarität nun als Karma-Fluss in deiner Region. Karma-Punkte können Vincent und Mia spenden. So schaffen wir eine bessere Zukunft. Wir sind ein Projekt aus dem Wir vs. Virus Hackathon der Bundesregierung. Unser Team ist bunt, divers und hoch motiviert. Hast du den Mut, mit uns Solidarität und Nachhaltigkeit anzugehen? mit finanzieller Förderung, mit Manpower, mit deiner Reichweite oder direkt als Karma-Kurier, dann unterstütze uns jetzt. Ja genau, seid Karma-Kuriere der ersten Stunde und unterstützt uns. Wir sehen Hilfe anders. Sei mit dabei. Wir danken euch. Bis tschüss. bald und tschüss.